Mein Name ist Jens Becker, ich bin Tierarzt an der Universität Bern. Meine Aufgabe ist die Leitung des Projekts. Die Kälbermast ist nach der Milchproduktion die Branche der Schweizer Tierhaltung, wo am allermeisten Antibiotika eingesetzt werden. Wir sind sich einig, dass die Resistenz entsteht, wenn man den Tier so viele Antibiotika gibt, also spritzt oder verfüttert. Es ist noch wichtig, dass man klarmacht, dass die Resistenzen nicht in den Tieren oder eben in den Menschen selbst sind. Die Resistenzen sind in Bakterien, die in den Tieren leben und die Krankheiten auslösen. Und dann gibt es noch sogenannte Reserveantibiotika. Das sind ganz besondere Antibiotika, die man braucht, um beim Menschen schwere Infektionen zu behandeln. Es ist ganz wichtig, dass wir vermieden, dass Resistenzen entstehen. Das Hauptproblem der Kälbermast ist, dass die Kälber von ganz vielen verschiedenen Betrieben zusammengeführt werden. Also von dort, wo sie auf die Welt kommen, dort hergebracht werden, wo sie gemästert werden. Vermischung beim Transport und auch die Vermischung auf dem Mastbetrieb kann dazu führen, dass Krankheiten entstehen und sich auch ausbreiten. Im Rahmen der Studie sind Kälber, die sie zukauft wurden, auf direktem Weg zukauft worden. Das heißt, dass wir Kälber, die vom gleichen Betrieb stammen, nicht mit Kälbern von anderen Betrieben beim Transport vermischt hat. Die Kälber sind dann in quarantäne iglos gekommen, für drei Wochen. Dort hat man Iglus gebraucht, die man ganz normal auch bei Kälbern einsetzt, die nicht gemästet werden, sondern wo zu Milchkühen aufgezogen werden. Man hat sie gleichzeitig auch noch geimpft gegen die Erreger von der Lungenentzündung. Das ist die häufigste Erkrankung beim Maschkalt. Die Bäuerinnen und Bauern konnten es ganz einfach selber machen, weil die Impfung einfach in die Nase gesprayt wird. Am Ende der Quarantäne tut man die Kälber aus den Einzel-Eingluss Ose, in grosse, überdachte Umstände, die eingestreut sind und die Käubli maximal zu 10. hoch gemästet werden. Das neue Konzept haben wir auf 19 Betrieben ausprobiert, in fünf Kantonen von der West- und von der Deutschschweiz. Das Konzept als Ganzes, also Transport, Garantäne, Impfung nicht die Gruppenmast im Freien, hat dazu geführt, dass man fünfmal weniger Antibiotika müssen einsetzen musste. Mein Name ist Mire Mellon, ich bin Tierärztin an der Wiederkehrklinik der Wetzhuis-Fakultät der Universität Bern und bin für das Projekt Freiluftkalb verantwortlich. Das Freiluftkalb-Konzept ist nicht aus dem Nichts entstanden. Wir haben im Vorhaus mehrere Studien durchgeführt, wo wir geschaut haben, welche Faktoren mit hohem Antibiotikaverbrauch assoziiert sind und auch mit hoher Kälbersterblichkeit. Und dann haben wir probiert, ein Konzept zu entwickeln, wo diese Faktoren ausgeschaltet werden oder für die, die man nicht einfach eliminieren kann, wie zum Beispiel dass die Kälber in die Mast transportiert werden, jetzt so zu optimieren, dass ihren Effekt möglichst klein bleibt. Und so ist das freiluftkalb entstanden. Eigentlich geht es um viel mehr als frische Luft. Es ist das ganze Management, das überdenkt ist und verändert wurde. Ziel ist vor allem den Antibiotikaverbrauch zu reduzieren, aber nicht um jeden Preis. Ganz wichtig war auch, dass die Tiergesundheit und das Tierwohl mindestens gleich Gut bleiben. Äh, vor allem ist es darum gegangen, dass kranke Tiere nicht wegen dem Projekt nicht behandelt werden, wo äh, eine Behandlung nötig haben. Also in dem Sinn haben wir auch das sehr genau dokumentiert und dann ausgewertet. Auch wichtig, das Ganze ist entstanden in Zusammenarbeit mit Produzentenorganisationen und Großverteilern, also wirkliche Zusammenarbeit von verschiedenen Beteiligten aus der Branche. Die Sterblichkeit bei den Maskenköblichen haben wir im neuen Konzept um die Hälfte reduzieren. Als Vergleich haben wir 19 Betriebe gebraucht, die in den gleichen Regionen gelegen sind, die oben IP Suisse sind und ihren Käubli einen Auslauf bieten, der permanent zugänglich ist, aber nicht deckt und nicht eingestreut ist. Wenn man die Käubli vergleicht aus dem Neuen mit denen, aus dem herkömmlichen Haltungssystem, ist aufgefallen, dass die im Neuen viel weniger häufig Krankheitssymptome zeigt während der Mast. Und nach der Schlachtung, die Lungen auch gesünder ausgesehen. Mit der Unterstützung des Schweizer Nationalfonds konnten wir zeigen, dass Kälber im neuen Haltungssystem weniger stark belastet sind. Sie haben weniger resistente und auch weniger multiresistente Erreger in sich gedreht. Und so ist es auch möglich, dass weniger resistente Erreger in die Nahrungsmittelproduktion gedreht werden. Mein Name ist Dietrich Hubert. Ich führe hier einen Milchwirtschaftsbetrieb und habe IP-Label, äh, Kaubermast und Getreide. Ich habe mir überlegt, wie ich das noch besser machen kann mit den Kauber. Um Antibiotika und habe auf die Anfrage von der IP-Swiss und Klinik Bern, von der Uniklinik, klinik dort gemolde und dort einen Versuch mitgemacht von den Freiluftkälber. Und das ging zwei, drei Jahre gegangen. und ich habe das dann weitergemacht, also wie wir es dann aufgelesen bekommen haben. Und ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich kann sogar sagen mit Stolz, dass ich seit diesem Versuch nie mehr als Tier behandeln mit Antibiotika. Deshalb hat mich das Projekt vollkommen überzeugt und ich werde das so also weiterführen. Ich bin Katharina Stärk, ich arbeite hier am Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, wo ich die Abteilung Tiergesundheit leite. Im Rahmen der Agrarpolitik 2022 Plus setzt sich das BLV dafür ein, dass Maßnahmen für Verbesserung Verbesserung der Tiergesundheit und auch zur Reduktion des Antibiotika-Einsatz aufgenommen werden Auch so geht es anders. Es braucht manchmal einfach ein bisschen Mut, etwas Neues auszuprobieren und dann den Willen, die Resultate zu implementieren in der Praxis. Was es jetzt braucht, ist eine Unterstützung von den Konsumentinnen und Konsumenten, von der zuständigen Behörden und auch von der ganzen Branche, damit es sich auch lohnt für die Produzenten, das Freiluftkalkonzept zu implementieren. Die Frage ist am Ende, ob man in der macht, weniger Antibiotika und mehr Tierwohl wünscht oder nicht.